Ich bin Stefano Benchista Falorni. Unsere Fleischerei wurde 1729 von Giobatta Falorni gegründet und seitdem stellen wir in der achten Generation toskanische Wurstspezialitäten her. Meine Freunde von Gustini, Aldo und Jens sind heute hier, um mein Sortiment kennenzulernen. Hallo Stefano. Ich versuche eine Kurzbeschreibung, okay? Ja gerne. Ja, fangen wir an. Salame Montanaro. Bergsalami. Hergestellt mit dem Schinken der Schweine, die in den Bergen leben. Eine magere, zarte Salami. Hier haben wir die Salame di Cinghiale, Wildschweinsalami. Schön dunkel. Vor 40 Jahren sind die Wildschweine in unseren Wäldern angekommen. Seitdem produzieren wir diese Salami. Besonders ist die dunkle Farbe und der kräftige Wildgeschmack, ein Lieblingsprodukt unserer Kunden. Das hier ist mein persönlicher Liebling und das Aushängeschild unserer Fleischerei. Die Finocchiona, eine typische Salami unseres Städtchens. Sie wird mit wildem Fenchel gewürzt, ist weich. Ein traditionelles Produkt aus Gräve in Chianti. Salamino. Das ist die Salame al Tartufo Bianco. Die ist mit weißen Trüffeln veredelt. Super Geschmack. Ein neueres Produkt, das wir erst seit ca. 20 Jahren herstellen, seitdem es hier im Wald weiße Trüffel gibt. Okay. Dann Pancetta. Mit frischen Kräutern, Rosmarin, Salbei wird dieser Speck zum Hochgenuss. Pancetta, Pancetta al Peperoncino. Für alle, die gern scharf essen. Schmeckt besonders gut in dünne Scheiben geschnitten. Prosciutto di greve in Chianti. Bis zu 18 Monate gereift. Wir teilen den ganzen Schinken in 700 Gramm Stücke. Ideal für zu Hause. Jeder kann dann selber dicke oder dünne Scheiben abschneiden. Und jetzt probiert die Finocchiona. Unsere beliebteste Kreation. Mh, großartiger Geruch. Der Wildfenchel rundet den Geschmack ab. Es ist eine fettige Salami. Zu fettig vielleicht. Nein, überhaupt nicht. Schmeckt super, prima. Die Finocchiona ist also eine typische Spezialität von hier. Ja, aus unserem Städtchen.